Hi, ich bin Kevin Akaherty und bewerbe mich offiziell für das allerbeste Team der Welt, viel besser als Team Spielkind. Ich bin sehr Fußball interessiert, was im breit gefächerten Team bestimmt nützlich ist. Außerdem, ähm, fuck, was kann ich noch gut? Ähm, ich kann gut Videos schneiden. Oh, stimmt da war ja was. Ich habe viele soziale Kontakte- Ja gut. Ah, ich kann gut Minecraft spielen und das ist doch bestimmt ein Grund, mich in das allerbeste Team der Welt viel besser als Team Spielkind zu nehmen. Ciao.